Oh, ich bin gerade mal auf See. <lacht> ähm, was sehen wir? Wir sehen drei Flugzeuge, die von links reinkommen und rechts über der Sonne. Da haben wir dann schon entsprechend die sogenannten Kondensstreifen, die bereits kreuzungfern ja, ausgeführt wurden. Und der Himmel, man sieht hier oben links schräg hoch alte... Ja, Bewölkung würde ich mal nicht sagen, auch schreiben. Und ich schwenke mal nach links. Da müsste jetzt zu sehen sein, wie auch da noch einer neu gerade ankommt. Ansonsten, ich gehe noch mal zurück hier zur Sonne. Von links kommen drei, einer kommt von rechts. Nein, ein Stück weiter rechts ist auch noch einer. Das heißt, hier wird wieder mal eindeutig, was am Himmel gemacht, was auch immer das sein könnte. Und ja, so viel vom Meer. Heute ist der 20. Oktober 2022. Ja, wackelt.